Dürfen wir, nicht, äh, wir dürfen jetzt nicht aufschauen, welches Kind ist und so dürfen die anschreiben. Das heißt, wir könnten jetzt aufgrund der dringenden. Also Informationsschreiben, wie es gewesen ist, das wir ein, auch ein Informationsschreiben können wir in die Postkasten hineinstecken, wo drauf steht, dass genau dieser Beschluss umzusetzen ist. In diesem, kleinen, in diesem kleinen Gebiet, also, alle, also diese Straßen südlich des Bahndamms. Hey, Nämlich der Wieserbahn, die Straßen, ja. Weizenweg, Flurgasse, Getreideweg, das ja. tut nahe und hohe. Das, das war es ja. Die Wassergasse ist davor, ja. die kann rausgehen. Ja. Das, das, das heißt, wir haben dann Kinder ja. der Volksschule, des Hintergarten und NMS ja. oder Mittelschule. Die kommen ja auch nicht rüber zu ja, den richtig. öffentlichen. NMS muss dann aber bitte, muss wirklich rechtzeitig jetzt von den Eltern gebucht werden, dass die rechtzeitig dann beim GKB-Bus sind. weil die ja, müssen dann trotzdem irgendwo umsteigen, wurden auf der b 70 Und die Volksschüler kennen genau bis zur Schule. Brauchen. Ja. Die Volksschüler kennen bis zur Schule. Ja. Wenn jemand zum Bus braucht, dann kann er nur, wenn er, wenn er zum Hilfsbus. zur nein, nein. Die Busse, die dürfen der Schule. Aber einmal ist... Ihr tatsächlicher, schlicht man ja. gar nicht, ja, das können wir nicht überprüfen. Wir kennen nur nachvollziehen, bequem die Rechnung oder die Abrechnung von Gust sämtliche Fahrten für den betroffenen Zeitraum, die von Weizenweg, Getreideweg, Flurgasse, in der Früh und zu Mittag, bzw. wenn der Schullänger ja, dauert, am Abend getätigt werden, sind in diesem Raum ersetzbar im Bürgerservice. Wir machen wir das gar nicht, machen wir es überhaupt ja gleich mit der Rechnung oder der Abrechnung und nicht mit der Gustmobilkarte, weil das für die Leute am Anfang ist. Wir in diesem Zeitraum einen Transport fahren mit dem Gustmobil zur Erreichung Schule. Von mir aus auch Arbeitsplatz für die Leute, die da hinten wohnen, machen wir es gleich großzügig in die eineinhalb Monate, die das sein wird. Können alle, die da hinten wohnen, mit dem Gustmobil gefördert von der Gemeinde, mit, mit, zum gut, nächsten oder? öffentlichen Verkehrsmittel, bzw. Schulbus, bzw. Äh, also Volksschule oder das. Ne? Das Ja genau, Volksschule, jeder muss das im Gemeindeamt dann wieder sich holen. Ich habe nur, hab nur die Frage praktisch dazu, äh, wenn, die Kinder, wenn ein Kindergartenkind in das Busmobil einsteigt, kriegt er eine Rechnung, der muss es ja bezahlen auch. wie müsste das mit kleinen Kindern Vier, fünf Jahre oder mit, oder mit Schulkindern, erste Klasse, zweite Klasse, ja, ich glaube, glaub, ja, das sind so die Kindergartenkinder eh Kinder, ja. nicht vergangen werden, oder? Weil denen ist ja sowieso gevierte. Ja, ich glaube, viele Jahre in der Land zum Kindergarten aufgehen, oder? Es gibt ah, Kindergarten. Aber die Kinder, nein, die Kindergartenkinder, die jetzt schon mit dem Kunstmobil fahren, die sind bisher auch entweder selber, die nicht gefahren sind, das sind vier vor. Und die anderen, die sind jetzt eh schon drinnen. Wir müssen nur das Fußmobil, das ist ein guter Hinweis informieren, dass die das nicht fahren können, weil dort fahren sind, die, die sowieso gefahren sind. Es gibt sicher welche, die haben das sowieso schon in Anspruch genommen, die haben das dann aber eh schon großzügig geplant und eingebucht. Aber das tägliche Fahrt mit der Fahrt mit, mit der Karte. Fahrt. Alle anderen müssen sie jetzt eben schnell zusammenreden und müssen schauen, dass sie das Fußmobil möglichst, weil es wird ja auch günstiger, wenn du zu mehr fährst. Das heißt, es ist schon im Interesse, dass alle das Platten haben die Nachbarn dort ist ein kleines Gebiet, kennen sich ja. Das heißt, die reden sich zusammen, weil dann kommt einer mit dem Auto, holt fünf Leute ab und fährt dann vier zum Beispiel und lässt dann den, der zur b 70 zum Bus muss, weil er in die NMS aus Kirchen muss, aussteigen bei der Haltestelle, fährt wie die anderen weiter, Volksschule, Kindergarten und wieder zurück. Beginn der Bauarbeiten ist 26. Oktober? Nein, äh, Nein. Beginn der Bauarbeiten ist in der nächsten, was habe ich geschrieben? Äh, diese Woche, früher, also übernächste. 37 über KW 37 ist der Bau ist der Baubeginn, wobei da die Schwere kann ich jetzt nicht dezidiert sagen. Das könnte, aber ich kann morgen leider nicht dabei, am Donnerstag leider nicht dabei sein bei dieser Besprechung mit der GKB noch einmal genau thematisiert werden. Die wird unten abgehalten. Dort könnte der Herr Pollanzek euch diese Frage ganz genau beantworten. Wir ja, werden Sie die eine Seite. Dann ist Karri 39 gewesen, wenn ich jetzt 37 ist, äh, Dann werden wir von Gemeinde das nochmal nachvollziehen, wann wirklich das Bußläufige überqueren nicht mehr möglich ist. Und von diesem Zeitpunkt an gilt es. Und genau daraufhin werden wir das Schreiben ausarbeiten, so, so wie das jetzt Und da wird eben hineingeschrieben, dass man in dem Zeitraum das Busmobil äh, rückvergütet bekommt. Wenn man mit einer Rechnung, einer Aufzeichnung, einer Abrechnung, wenn man sowieso vielleicht auch warten hat, dann kannst du dann online die Abrechnung ausdrucken. Alles für diesen Zeitraum wird rückvergütet. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Enthaltungen? Danke, einstimmig angenommen. Somit sind wir am Ende des öffentlichen Teils angekommen. Und ich bedanke mich bei den Zusehern fürs Kommen.